Ha, Lido aus aktuellem Anlass mal wieder ein kurzes äh, ja, Temperaturvideo. Mache ich mal alle Jahre wieder heute mal in der Kubuntu-Version. Gut, es ist warm, ne? Es ist warm hier. Ja. Sehr schön warm geworden. Oder zu warm. Also mir ist jetzt eigentlich zu warm. Gut, äh, was tun wir da? Natürlich gibt es hier unter Kubuntu zum Beispiel so ein paar Mini-Programme, die man mit Rechtsklick. Mini-Programme hinzufügen, sich da hinzufügen kann, da gibt es was mit Wetter... Ne? Wetter... LCD Wetterstation oder Wetterbericht, ne? Wetterbericht oder LCD Wetterstation, kann man hinzufügen und dann hat man so ein Ding, ne? kann man sich hinschieben, kann man sich in der Größe verändern. Drehen und wenden, ne? was da so los ist gut. Was aber vielleicht viel wichtiger ist, ist die aktuelle Temperatur. Ja, wie ist denn jetzt im Moment mein Rechner am Gut, jetzt sehen wir, der hat gerade 48 Grad. Gut, damit er das überhaupt so anschalten kann, ne, das ist übrigens der Systemmonitor. Das Miniprogramm Systemmonitor kann man hier dann unten. Einstellungen für die Kontrollleiste Miniprogramm hinzufügen. Dann sucht ihr auch dafür für die Kontrollleiste dann halt äh, Systemmonitor. Systemmonitor und der hat dann unter anderem die Möglichkeit hier oben das mit den bunten Dingern da, ne? das ist die Temperatur ne? und da gibt es dann mehrere Temperaturen, Einstellungen für Hardware, Temperatur, welche Temperaturen unter anderem LM-Sensors seht ihr da, sofern es denn installiert ist. LM-Sensors installieren mit sudo Leerzeichen apt- Leerzeichen install- Leerzeichen lm- sensors haben wir das erledigt ist das Ding schon mal installiert Gegebenenfalls dann äh, Rechner neu starten dann mit sudo sensors-detect ja sudo Leerzeichen sensors-detect die entsprechenden Sensoren finden die wir haben, sind das Detect, Passwort eingeben, ja, 4. So, alles mit Yes, ne? Ja, manchmal ist Yes schon so gehighlighted, dass es groß ist. Da kann man einfach Enter drücken, falls nicht, dann muss man Yes nochmal eintippen. Yes, yes, yes, yes, yes. Und jetzt, äh, yes, vor allen Dingen das letzte Yes ist wichtig. Yes, yes, yes, yes. yes, yes. Das könnte der neue Hit werden für den Sommer. Yes. yes. So. Just press Enter to continue. Do you want to add lines automatisch? Das ist jetzt wichtig. Ne? Das ist wichtig, damit es überhaupt aktiv wird. Yes. So. Dann wie gesagt gegebenenfalls nochmal neu starten. Das war jetzt wie gesagt sudo sensors-detect. sudo sensors-detect haben man das gemacht, äh, neu gestartet, dann kann man zum Beispiel mit der Eingabe von einfach nur Sensors sehen, was im Moment so los ist. Ne? Gut, die haben dann natürlich äh, komische Namen, die unsere Sensoren, die innerhalb unseres PCs sind. Manche sind eingängig, manche weniger. Kommt drauf an, wo die Sensoren eingebaut sind. Manche sind zum Beispiel auch in der Festplatte, auf der Grafikkarte oder sonst wo. Zum Beispiel in meinen CPUs, da habe ich zwei CPUs. Und da sieht man zum Beispiel, welche Temperaturen zum Beispiel kritisch werden bei dem Ding. 105 Grad. Ne? Ja, gut. Also nicht wundern, wenn da ja ziemlich hohe Temperaturen angezeigt werden. Das ist dann relativ normal. Die Hardware-Temperatur am Prozessorkern, das kann schon mal ein bisschen größer sein. Ne? Kann man hier, wie gesagt, dann einstellen. So, und haben wir das alles? Dann können wir diese Sachen nutzen und. Äh, Entweder schwitzt man dann selber weiter oder unser CPU. Ich hoffe, hier mit geholfen zu haben. Wir waren hier unter... Unter... Also mir ist es warm. Also länger war ich das Video jetzt nicht. Also mir ist jetzt... Äh, hier ist total warm. Also ich brauche da nicht mehr... Manche freuen sich ja, ne? Manche freuen sich ja, dass es so warm ist. Also ich habe ja jetzt gerade 33 Grad hier in der Bude. Nachts wird fluffig, 27 Grad. Da kann man sich total entspannen. Und dann morgen wird 35... Auch da nicht, ne? aber was ihr braucht, wäre zum Beispiel Kubuntu. Ne? Ja, also Ubuntu mit dem KDE-Desktop. Ich hoffe, ihr geholfen zu haben. Verbleiben mit freundlichen Grüßen und Tschüss.